Ja, wie, wie ich das Kind, oder wie ich und auch mich selbst, das fängt ja bei der Mutter an, du musst ja erstmal selbst darf ich? Ja. so weit sein, dass du das leben kannst. Woran, woran orientiert ihr euch denn, Franziska und Kati Was sind denn jetzt im Moment so eure Impulsgeber? Warum, warum tendiert ihr in diese Richtung? Das würde mich mal interessieren. Ähm, Kathi, möchtest du zuerst? Oder? Na, erzähl ruhig. <lacht> <lacht> ja, dann stelle ich mich jetzt erst noch mal vor. Also, ich bin Franziska, bin 37 und ähm, bin Mutter von einer bald dreijährigen Tochter. Ja, und ähm, mein, von meinem Freundin, von meinem Lebenspartner. Und ich äh, mache mich jetzt gerade selbstständig als Manifestationscoach, bin aber auch Sängerin, was ich davor die ganze Zeit gemacht habe, Musik komponiert äh, und äh, mache auch gerade eine Ausbildung zum Akasha-Medium. Ähm, woran orientiere ich mich? Also äh, ich hatte vor ein paar Jahren ein Nahtoderlebnis, das heißt, ich bin total gezwitscht in meinem Denken und in meinem Leben. Bin verbunden mit der Natur, einfach, ja, ich würde es jetzt mal beschreiben, mit der göttlichen Energie. Ich habe da wirklich krasse Dinge gesehen, äh, auch übernatürlicher. Natur und ähm, seitdem bin ich ein bisschen anders. Ich bin wirklich sehr intuitiv, sehr naturverbunden mhm. ähm, und das hat sich auf mein Kind eigentlich übertragen, würde ich sagen, beziehungsweise äh, ergänzt sich das. Und was ich gemerkt habe, schon vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und auch als mein Kind auf der Welt war, es gibt mir so viele Zeichen, also Signale und ich bin, wir als Eltern sind da sehr stark drauf eingegangen. Also es war so ein Prozess, und eigentlich habe ich, hat sie das uns immer so dieses artgerechte, natürliche, was, was Willensäugling, der auf die Welt kommt, eigentlich seit Zehntausenden Jahren oder noch länger, ähm, ja, eng bei Mama getragen werden, Hautkontakt, ähm, äh, ja, irgendwie auch sich stillen und keinen Nuckel zum Beispiel, ja, den hat sie immer ausgespuckt, so, und hat geschrieben, wenn wir sie abgelegt haben im Wagen, wir haben es probiert, nein, sie wollte nur getragen werden sich stillen nach Bedarf, im Familienbett schlafen, hat uns alles gezeigt. Also wir, wir kannten vorher jetzt noch nicht die Fachbegriffe für sowas. Ne? Attachment Parenting, also bedürfnisorientiertes Begleiten und sowas. Das hat uns eben alles unser Kind gezeigt. Und ich denke, ja, ich gehe darauf ein und ich gucke auf die Signale von, von unserer Tochter. Und dadurch bin ich auf den Weg gekommen, eigentlich, wie ich als Mutter bin, würde ich mal beschreiben. Aber natürlich auch durch meine Vorgeschichte. Mhm. Ja interessant hm, kenne ich habe ich auch erlebt <lacht> <lacht> tatsächlich <lacht> Weil ich habe anders mehr anders ne? die persönliche Biografie jetzt vor dem Kind oder jetzt dass das kind einem das wirklich knallhart zeigt was es braucht ja auch durch so eine Nahtoderfahrung wirklich diesen Switch erlebt zu haben und einfach dann ähm, eine, eine Idee von einem Leben die sich kreiert hat und die nicht mehr messbar war mit dem was andere gelebt haben. Und mein Sohn wird jetzt 19, ich bin 47 und äh, deshalb habe ich schon auch die, die Zeit der Kinderzeit jetzt hinter mich gebracht und sehe an meinen Kindern einfach ein Ergebnis, wo ich sage, meinen Gefühl nach dürfen, können die so in eine Welt rausgehen, die ganz viel mh, Turbulenzen und Flexibilität von ihnen abverlangen wird. Und und und, und ich glaube, da habe ich ihnen dabei helfen können, dass sie ihre eigene Persönlichkeit mitnehmen konnten und und ja, das macht mich irre stolz und deshalb äh, habe ich auch so das Bedürfnis, da andere Mütter aufmerksam drauf zu machen, wie wichtig das ist, ähm, auch Eltern, deshalb Familienfotor ist nicht nur für Mütter, sondern es ist eigentlich ein, ganz, ein Konzept für das ganze Leben. Denn Menschen wachen manchmal auch in der Mitte des Lebens auf und sagen, ich will jetzt eigentlich noch mal das beste Leben meines Lebens kreieren. Und ähm, da ist auch noch der Moment dafür da, es ist nie zu spät und deshalb suche ich, Immer mehr Menschen an meine Seite und es sind sehr viele spirituelle Menschen und es war immer irgendwie ein bisschen, ähm, ja, mh, wollen wir nicht so, na, ne? und der Kontext verändert sich jetzt zum Glück, dass Menschen immer mehr verstehen, dass spirituell einfach, Spiritualität einfach im Alltag ist. Und nicht irgendwie nur in einem heiligen Raum, wo ich jetzt in einen Workshop gehe, sondern es fängt bei der Umarmung des Kindes morgens an und bei der Danksagung, dass für den Tag am Abend hört es auf. Ne? Und ähm, das ist so schön, und was wir da alles können und wissen und das müssen wir einfach auch in die Welt tragen und darüber sprechen und über unsere Herausforderungen und über unsere ähm, Meinungen, was wir erlebt haben. Kirsten, was du alles schon erlebt hast, Sabine. Und ähm, ja, das ist wichtig. Ich, ich habe schon lange eine Möglichkeit gesucht, genau über diese, diese Mutterschaft einfach sprechen zu können, als eine gereifte Mutter, als eine erfahrene Mutter. Und da wirklich auch gerne für, für junge Frauen zur Seite zu stehen. Ja, das ist, das ist toll und es ist wunderschön zu hören. Toll, Franz. Ja, deshalb haben wir uns irgendwie gesucht. Ja. Das war so schön. Schöne, ja. gell? Hat direkt gematcht. Und diese, diese Begegnung war leicht, Ja. Dich zu finden. Ja, ja. Es ist einfach so passiert. Ja. Und jetzt Kathi noch. Ja, ähm, ja, also ich würde es eigentlich ähm, beschreiben. Ich glaube schon, wie wir das so im Letz letzten Video ähm, schon so angetickt hatten. Ähm, ähm, für mich ist ein großes Thema Urvertrauen, ähm, was ich aus irgendeinem Grund einfach habe. Und ähm, ich glaube, das rührt ähm, sicherlich, äh, wenn wir jetzt spirituell gehen, ähm, von vielen anderen Erfahrungen in anderen Leben her, aber auch äh, durch ähm, einfach ähm, meine, äh, ja, mein Aufziehen, mein Großziehen, wo ich großgezogen wurde, ähm, dass da einfach viel Vertrauen da war. Und ähm, ich wurde auch ganz viel gelassen, na klar habe ich auch Konditionierung mitbekommen und ähm, all diese Dinge äh, mitgehört von Großeltern und meinen Eltern, na klar. Aber ich glaube auch, dass äh, meine Eltern da auch schon ziemlich locker waren und die haben mich auch immer gelassen, die hatten immer Vertrauen zu mir. Und ähm, das hat sich ganz tief in mich eingeprägt und ähm, ähm, vielleicht auch durch meine Mama, die, da, die ja Krankenschwester war, und die immer alles, immer wenn wir so ein Wehwehchen hatten, ähm, ach, das ist nicht so schlimm, das heilt wieder. Also dieses überhaupt nicht hochgeputscht, so dieses, äh, ach mein, oh mein Gott, äh, sondern ähm, ich hatte einfach ein Vertrauen, ähm, dadurch, dass sie Vertrauen hatte in die Heilung und es schon tausendfach und millionenfach gesehen hat im Krankenhaus und bei anderen Menschen. Und ähm, ja, dieses habe ich irgendwie übernommen dass einfach so auch auf dieser Ebene äh, des Krankwerdens, dass alles wieder heil wird und alles wieder gesund wird. Und ähm, auf diese Art und Weise habe ich das jetzt auch irgendwie mit, mein, mit meiner Tochter. Das überträgt sich einfach. Also ich, wir hatten wirklich äh, gerade, na ja, wo sie Baby war, da hatte sie so ein paar ein paar Mal Schnupfen, aber so ein 24-Stunden-Schnupfen, dann war das wieder vorbei. Aber seitdem war nichts. Also wirklich komplett gesund und die rennt den ganzen Tag nackig rum hier zu Hause. Wenn ihr Oma und Opa kommen, das ist genau das Gleiche. Ach, du musst dir doch was einziehen. Ähm, die will nicht. Und ähm, letztens, als sie ähm, ähm, hatte Mama dann auch gesehen, als sie Geburtstag hatte, da hat sie noch Mittagsschlaf gemacht und dann haben wir sie so ein bisschen wach äh, versucht wach zu bekommen. Und du hast dann gesehen, oh, die schwitzt ja total. Und also sie halt war nackig. ne? Sie hatte nur eine Windel um. Und äh, ja, also die, die haben ein komplett anderes ähm, ja, Körperempfinden, was sich aber auch wiederum dadurch entwickelt, ähm, dass sie eben nackig rumrennen können, auch im Winter mal barfuß rausgehen können. Die, die dürfen das auch wirklich, die dürfen das auch wirklich machen. Also meine Tochter darf das, wenn sie das will. Und ja. dann merkt sie, oh Scheiße, ist kalt. Das kommt, das kommt wenn du mich fragst, durch dein Urvertrauen. Ja. und dadurch, dass dir ja. deine Mama immer ein Fels in der Brandung war. Mhm. Ne? Glaube ich auch. Da kann ich auch von Bericht, mhm. mein Vater war auch immer der Fels in der Brandung und ich bin immer mal, wenn ich was hatte zu ihm und dann er wie deine Mama, wie die Sabine, du, das sind Wachstumsschmerzen hat er meistens. gefunden. <lacht> und dann habe ich so, okay, das sind Wachstumsschmerzen. Ne? Und dann habe ich das Thema aus meinem Kopf genommen. Es ist einfach draußen gewesen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine Mama, du zeigst dir was nicht da so, oh, Dann müssen wir zum Arzt. Oh Gott. Also, ne, stell du ja. dir mal vor, das Szenario, was, du, was dieses Mindset der Angst mit der Mama mit dir macht. Ja. Und, und, und genau. ich bin meinen Eltern so dankbar, dass die mir da immer diesen Felsen geboten haben. Ich habe ihnen so oft gesagt: komm, ich habe da was, ich habe da was, ich habe eine Allergie, ich habe eine, ach, oh, Allergie gibt es nicht, ne? Und, und das haben wir einfach negiert und und und ich sehe so oft, dass Mütter junge Mütter solche Ängste haben und dann eben die Medizin und dann zum Arzt und der Arzt der bedient sie ja in ihrem Programm ja der der gibt ihr ja, was sie möchte sie möchte ja eine Medizin oder eine Impfung oder sie möchte das ja weil sie möchte ja dadurch einen Freibrief sie möchte eine Garantie, dass es ihrem Kind gut geht. Wow. Und wir kriegen die nirgendwo. Wir müssen sogar uns mit dem Thema Tod und jeden Tag mit dem Thema Verlust auseinandersetzen, so hart wie es sich anhört. Leben funktioniert, wenn ich das Sterben akzeptiere. Genau. Dann kann ich mein Kind begleiten, weil ich kann es nicht, nicht steuern. Ich kann es nur bedingt steuern. Ich kann natürlich Risiken in ein Stück weit ein Eindämmen. Ne? Also, was ist verantwortungslos und was ist Verantwortung? Wo, wo hört es auf? Das müssen wir vielleicht so für uns definieren. Was ist ein guter Gradmesser? Wo bin ich verantwortungslos gegenüber dem Kind? Und, ne? und, und wo, das ist eine interessante Frage, bestimmt in der heutigen Zeit. Also, Pürsten hat ja da auch eine, eine Geschichte von mit deinem ersten Mann, ne? mit deinem Kind. Das weißt du nicht. Ja, kannst. auch mit meiner. Mit meiner Kindheit war es so, dass ich äh, hochsensibel von Anfang an war. Ich bin eine Scanner-Persönlichkeit und äh, bei mir war es so, dass ich äh, drei Jahre alt war und hatte dort eine Nahtoderfahrung. Okay. Und dort durfte ich schon lernen, dass ich mich jederzeit entscheiden kann, dass ich kreiere, dass ich entscheiden kann. Und das war eine ganz interessante Sache, was mir natürlich da nicht bewusst war, weil ich ja so klein war. Aber ähm, ich war so schon, ich sah auch schon das Licht als das Koch zu Leben an mir vorbei. Und meine, ich hörte meine Mama, ich war in so weiße Bettlaken gelag, äh, mit Essig eingerollt, weil ich hatte eine Brennnesselvergiftung. Ich bin nämlich im Bikini in ganz hohe Brennnesseln gefallen. Äh, und dann äh, war ich etwas weg, der Arzt stand da, meine Oma, meine Mutter und äh, dann hörte ich meine Mutter in diesem Aufstieg schreien. Oh nein, Kirsten, Kirsten, für sie war das sowieso ein ganz schlimmer Prozess, weil mein Bruder, der eigentlich zwei Jahre älter wäre als ich, gestorben ist. Und äh, dann schrie sie und das habe ich wahrgenommen und habe mich entschieden zu leben. Mhm. Und äh, ja, mhm. und das war dann so, aber ich bin mir treu geblieben. Also, dieses von mhm. ich bin auch als Kleinkind dann im Nachthemd nachts rausgelaufen, barfuß und habe mir ein Iglo gebaut im Schnee. Mhm. Und meine Mutter dann auch sagte: Du musst reinkommen, du erkältest dich. Nein, Mama, ich erkälte mich nicht. Also, da war dieses Bewusstsein einfach da. Mhm. Mein Vater war wohl sehr streng, ja. Aber natürlich, ich war viel mit ihm in der Natur auch und so, aber ähm, als ich dann älter wurde, 16 und so weiter, dann wird es ja so, ach du und ne, äh, äh, was du jetzt wieder sagst und äh, das ist ja dann immer schwierig, wenn die Leute nicht so weit sind oder nicht so waren wie ich, also nicht hochsensibel ähm, da war da ja noch eine Zeit, zu so meiner Zeit, ich bin jetzt 54, ich habe selber fünf Kinder, also drei leibliche und zwei Stieftöchter und äh, habe neun Enkelkinder und äh, da war ja noch diese Zeit, äh, wo, ach, das kannst du auch nicht sagen, und dies und das und ich bin mir aber da doch immer treu geworden äh, geblieben, ich habe immer die Wahrheit gesprochen, ich war sehr, ich bin ein sehr, bin ich immer noch, ein sehr direkter Mensch und stehe auch dazu. Und äh, klar, eckst dann natürlich bei vielen, die so fest schlafen, an. Ja, aber ähm, ich finde das sehr wichtig, authentisch zu sein, das ist für mich ganz wichtig. Und äh, weil ich bin nun mal jetzt auch in einem menschlichen Körper, äh, ich habe eine ganz, ganz alte Seele und äh, da ist es natürlich auch wichtig, geerdet zu sein. Und deshalb bin ich auch immer barfuß gelaufen. Und äh, das ist natürlich sowas, was aber immer auch in mir geblieben ist, egal was die anderen gesagt haben. Und mir war es auch eigentlich auf der einen Seite wurscht. gut Bei meinem ersten Mann hat sich dann, der war, äh, wenn, das, wenn ich nicht funktionierte, wie er wollte, dann schlug er. Ja? Und das war natürlich äh, negativ für mich und bei mir wurde es dann, äh, dunkel, ich konnte kein Licht mehr sehen, habe das aber gespürt und habe gesagt, okay, also es ist jetzt an der Zeit, diesen Mann zu verlassen. Habe aber mit meinen Kindern ganz offen, immer offen über alles gesprochen, weil mir das sehr wichtig war. Meine Kinder sind auf dem Bauernhof groß geworden, die hatten jede ihr eigenes Pony, also nur draußen und auch barfußrennen und so weiter. Und ähm, mir war das total äh, wichtig und habe mit meinen Kindern, ich habe gesagt, du Mama möchte ausziehen, was haltet ihr davon ohne Papa? Weil, und dann haben gesagt, ja, lasst uns gehen. Und dann wusste ich, okay, also es geht schon an die Substanz der Kinder und das war die richtige Entscheidung. Und dann sind wir gegangen und äh, ja, das ist dann halt so. Ja. Dadurch konnte ich dann auch wieder dann öffneten sich also aus der Komfortzone rausgehen und dann öffneten sich neue Wege für mich, neue Türen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, dass man nicht immer in dieser Komfortzone alles ist, ja, wie es dir vorgegeben wird, sondern wirklich mal, wenn die Menschen gehen meist nur aus der Komfortzone raus, wenn sie ganz unten sind. Und das wollte ich meinen Kindern immer ersparen. Also dass sie sich trauen aus ihrer Komfortzone, weil dann kann sich Neues kreieren. Und ich finde das so schön, dass meine Kinder heute, die sind 29, 27 und 23, meine leiblichen Kinder, und dass die mir heute sagen, oh Mama, lass uns wieder einen Bauernhof wohnen, lass uns wieder alle zusammen wohnen, lass uns Gemüse anpflanzen, Hühner holen, und selbst versorgen und diese Reconnection, ich finde das so toll. toll. Und das macht mich dann, das Wort In mir mhm. so: wow, ich habe was richtig gemacht. Ja? ja, Kirsten, das meine ich. Das und ist so schön. Mein Enkelkind. Kind, genau. Mega, mega. Ja? Toll. Das ist doch die Erfüllung im Leben eigentlich, oder? Also, wenn man es mal so total ja, ja, weil man. Genau. Man denkt so oft. Ja, mache ich das alles richtig als Mutter, ne? so diese, wenn du die normale Struktur jetzt nimmst? Mache ich das auch alles richtig? Mach ich das? Mhm. Du musst gar nicht denken, was, was andere machen. Mach einfach das, was vom Herzen kommt. Und Ja, und ich, man sieht es ja bei mir. Meine Kinder sind dankbar dafür, dass sie sich selbst leben können. Und meine Kinder habe ich auch nie in irgendeine Ausbildung gezwungen. Meine Kinder sollten selbst entscheiden. Was macht mir Spaß? Und das ist ein Selbstfindungsprozess. Mein mittlerer Sohn hat drei Monate nur geschlafen. Und mein Mann war da, Mensch, der muss doch mal, der muss doch mal, ich sage, lass ihn doch in Ruhe. Mhm. Der findet sich selbst, der muss gucken, was will mhm. ich wirklich. Ja. Ja. Aber da hast Und du dich dafür Mann Mann hat mich Dann hat. aber auch ja. mein jetziger Mann hat mich dann auch gelassen. Ja, Gott sei ja. Dank. Stell ja. dir mal vor, der hätte dich dann ja. da ne, gepiesackt und hätte gesagt, nein, das muss anders, ja. Ja. Sei Dank. Oh Gott, ich habe gerade die Ja. Ja. <lacht> ich erinnere noch, wo wir auf dem Sessel gesessen haben hier, mhm. wo, es, wo es irgendwie nicht weitergeht, wo du die Ausbildung Remote Viewing gemacht hast und dann machst das und irgendwie nach einem Jahr Remote Viewing, es funktionierte nicht und sie wollte auch damit Geld verdienen, das weiß ich ja noch. Und fand es ja auch so spannend. Und irgendwo habe ich aber gesagt: Jetzt reicht's. es. Du musst doch endlich mal wissen, was sie, wenn es hier irgendwie nicht funktioniert. Und dann bist ja. du ein tiefes Loch gefallen. Also das war nee, das war, das war, ja, das war zwar ja. schon ein Loch in, in der Hinsicht, aber, ähm, also guck mal, dieses eine Jahr war ja auch so ein, so ein Findungsjahr in, in gewisser Hinsicht. Mhm. Ja, wir hatten zwar im Außen so immer, ich habe auch ganz viel gelernt, ähm, äh, aber ich habe ja dann dadurch aber auch ganz viel äh, für mich erkannt, dass, ähm, ja, dass ich nicht ständig irgendwie mit meinem, mit meinem Kopf sonst da wo sein kann ähm, in andere Gefehle, sondern dass ich auch wohnständig sein will. Also ich war praktisch ein Jahr lang vollkommen sozusagen draußen mhm. in, in der Welt geistig sozusagen und gar nicht richtig geerdet. Und dann danach kam so diese volle Erdung erstmal. Also das war der Ausgleich, das war der natürliche Ausgleich im Leben. Also so würde ich das heute bezeichnen. Und ähm, ich hatte ähm, aber dadurch, dass ich halt ähm, ja in dieses Loch gefallen bin und erstmal eine Zeit lang funktioniert habe, ähm, hatte ich aber äh, auf der anderen Seite ähm, eine Zeit, mich äh, anders zu finden und zwar auszurichten auf das, was ich wirklich will. Also das hat in mir noch mal so ein richtiges, also hat mich angetrieben, sozusagen. Mhm. Ja, sonst, sonst schwört man das da war was. Und das rauszufinden, was du nicht willst. Ne? Genau. Und das war Das was war ja, ich rausgefunden, was du nicht willst. Ja, und das, das, das war ja, guck mal, wenn ich jetzt in einem Job bin, der so immer läuft, ich verdiene gutes Geld. Ja, guck mal, wie du, Mama, ne? du hast gutes Geld verdient, ähm, äh, läuft immer, funktioniert immer. Und dann brauche ich ewig, bis ich mich da irgendwann mal raus aus dieser Komfortzone rauskatapultiere. Und äh, da hatte ich dann natürlich so ein bisschen eine Beschleunigung, weil ich echt in diesem Loch, <lacht> in diesem Loch war und sage, gesagt habe, ja gut, äh, das geht so gar nicht. Ähm, und da muss ich raus und ich muss Entscheidungen treffen und zwar jetzt und nicht erst in drei Jahren und gucke mal, mhm. wie es läuft. Also ähm, war auch okay. Ja, es war vielleicht gut. nicht so harmonisch, aber so, immer so ein Reifeprozess. Ne? Ja. Auch von der Natur, der der Wein, der braucht seine Zeit, damit er wirklich diese Vollmundigkeit bekommt. Das Gras, mein Lieblingsspruch, wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. vielleicht auch eine kleinen Person. Gegenüber zu haben, dass auch sie ihre Zeit sich nimmt für gewisse Entwicklungsprozesse. Also ich erlebe es ganz oft jetzt im, beim Kontext mit Müttern mit kleinen Kindern, wenn das Kind in die Grund Grundschule kommt. Dieses Thema lese Schreibschwäche. Das ist ein ganz typisches Thema für die High-Sensitives. Also die sind natürlich mit ihrer Scanner-Tätigkeit, so würde ich es jetzt einfach auch mal bezeichnen, die vielen Antennen, die durch die Welt schwirren und diese vielen Eindrücke, die dann aufgenommen und absortiert werden und mhm. dieses Köpfchen, das dann im Prinzip dabei ist, das erstmal zu systematisieren und eine Struktur sich zu schaffen. ja. Und dann muss das in der Schule nach einem Prinzip funktionieren, was eigentlich nicht im Kind ist, sondern das ist da draußen. Und dieser, dieser Schritt, dieses anzunehmen von dem System da draußen in das Innere, das ist sehr, sehr schwer für für Kinder, die einfach so eine komplett andere Funktionsprinzipien im Kopf haben. Und ich habe mit einer Freundin gesprochen, die hat so eine lernrechtschreibschwäche so eine Akademie oder so ein Institut. Und ich habe ihr dann auch ans Herz gelegt, ganz stark da mit den, El mit den Eltern zu arbeiten. Also ein, ein Vater war bei ihr und hat ihr gesagt, er ist eigentlich nur da, damit sie ihm quasi ein Attest gibt, dass da drauf steht, mein Kind hat eine leserechtschreibschwäche Und ich möchte jetzt nur mal kurz euch erklären, dass dass ich ähm, aus einer Erfahrung mit einem erwachsenen Menschen mit einer Leserechtschreibschwäche erfahren habe, der hat es immer vorgehalten. Der hat immer, wenn er etwas hätte tun, sollen, gesagt, sorry. Er war aber auch ein per se sehr fauler Mensch, ja. was ja auch in der Natur des Menschen liegt, Ressourcen schon, Energie schon. hat immer gesagt, ich kann das ja gar nicht können, weil ich habe eine Leserechtschreibschwäche. Ja. Der hat nie Englisch gelernt. Der hat deshalb immer gesagt, nee, also ich kann schon nicht lesen, dann kann ich ja erst recht kein Englisch. Und der Mann hat jetzt eine ähm, asiatische Kampfsportschule. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warst du schon in Asien? Er hat gesagt, nee, ich war noch nie in Asien, weil ich kann ja kein Englisch. Und das hat mich so geschockt. Da habe ich dann gedacht, mein Gott, wir müssen die Eltern aufklären, dass sie das verhindern, dass ihre Kinder einen Stempel bekommen, der sagt, wir haben eine Leserechtschreibschwäche mhm. bei meinem Kind festgestellt, weil das Kind bleibt möglicherweise hinter seinem Potenzial. Genau. Also wir müssen einfach so umsichtig sein und das ist der Job für uns Mamas, Papas in dieser Kleinkindphase, wenn wir diesen Einflüssen von diesen Systemen einfach unterliegen. Ähm, gucken wir, wie weit ist es stimmig für das Kind in dieser Entwicklungsphase. ja? Oder wie gestern in so hat drei Monate noch schlafen wollen, das ist ja das auszuhalten und das aber auch mit einem mit einem Lehrer oder mit einer Schulleiterin oder mit, mit einem Kindergarten zu kommunizieren. Ja, mein Kind möchte jetzt einfach gerade noch da durch, ja. er ja. ja, war aus der Schule schon raus, ne. Aber wichtig war es auch in der Schule immer, dem Kind Prozesse zu erklären. Zum mhm. Beispiel, wenn äh, es ist egal, ob du Markenklamotten trägst oder normale Klamotten und, und ihm auch zu erklären, warum das egal ist. Ja. Oder äh, das Vertrauen, dass sie mit allem, egal was es ist, zu mir kommen konnten. Ne? Äh, und mir alles erzählen konnten. Und dass du dann auch zuhörst. Und das Kind gerade in der Pubertät, genau. Und das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da auch mal zuhören. Ja, weil viele kennen das nur jetzt vielleicht von ihrer Kindheit, aber hören einfach nicht zu. Und ich habe mir halt die Mühe gemacht und habe zugehört. Ja. Und Sagst du was ähm, das ist halt, äh, ein, ja, dadurch habe ich so, haben die so ein Vertrauen zu mir. Das ist jetzt sogar mein Enkelkind, die ist auch gerade ja. hier, äh, ist genau wie ich, also auch hochsensibel. Und äh, meine Tochter kriegte dann, die hatte Probleme im äh, zweiten Schuljahr. Und äh, auch mit der Lehrerin. Und äh, ich sah bei ihr, ich fühlte das auch von ihr. Ich bin mit ihr telepathisch verbunden, weil wir auf so einer hohen Ebene verbunden sind. Ja, Die ruft sich zum Beispiel meine Krafttiere um Hilfe und dann weiß ich, da stimmt was nicht. Ja? Ganz interessante okay. Sache. Und, Toll. Äh, Toll. Dann äh, merkte ich das und dann sagte meine Tochter, äh, ja, die wird da äh, unterdrückt und so weiter und so fort und da abgestempelt. Und dann habe ich gesagt, okay, wann ist der Termin der Schule? Und dann bin ich mit meiner Tochter zusammen in die Schule gegangen. Dann war auch die Schulpsychologin da und dann reden die, redeten die aus der Sicht der staatlichen Schule halt. Und äh, dann habe ich ihr erstmal die andere Sicht. Ich sage, äh, ich bitte sie zu bedenken, mein kind, Enkelkind ist hochsensibel und nimmt viel mehr wahr. Und es ist keine Krankheit, aber lässt sich natürlich viel schneller durch äußere Umstände ablenken, weil sie halt viel mehr Wahrnehmung hat. Die Lehrerin, die, die ging direkt auf Angriff, ja, die wollte nicht, da merktest du so richtig so, wow, ja, und ich habe das auch versucht, und der, der, die wurde dann auch aggressiv und dann hat der Direktor, der dabei saß, schon gesagt, okay, ich denke mal, wir machen einen Termin, dass jemand vom Jugendamt dazukommt, ich sage, das befürworte ich sehr, dann kam die Dame vom Jugendamt, da war ich dann auch dabei, bin da hingefahren. Und dann erzählte erstmal die Lehrerin und dann war die vom Jugendamt schon so ein bisschen... Hm. Und dann erzählte die Psychologin und äh, dann ging die Lehrerin äh, die, die vom Jugendamt, das fand ich sehr interessant, über die... Lehrerin und die Psychologin hinweg und ich habe das ja auch studiert, also Gesundheitspädagogik, auch speziell Kindersport, Kinderentspannung und so weiter und Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie und bei mir kam aber ja noch das natürliche das Schamanische dazu und hab, dann hat sie mich gefragt und habe ich gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob Ihnen das erzählt wurde, ich hatte ja erwähnt, dass mein Enkelkind hochsensibel ist. Ah, sagte die von mir, okay. Ja, und das ist keine Krankheit, sagte sie dann so zu den Lehrerinnen wow. und zu der wow. und das fand ich ganz cool. Ja. Und da müssen sie halt lernen, damit umzugehen. Da muss man eben mhm. nachfragen und, und ne, Hand in Hand arbeiten. Und ich so innerlich so, yes, genau ah. das ist es. Und Hand in Hand bedeutet auch von ja. Seiten der Schule aus, ne? Ja. Auch von Seiten genau. der Schule aus. Genau. Ja. Genau, also das Ende vom Lied war, weil es stellte sich dann die vom Jugendamt fand dann natürlich auch heraus, dass die dann öffnen konnte, hatte man Enkelkind auch vom Gefühl her die Möglichkeit, sich zu öffnen. Das war schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, obwohl das nicht mit ihr besprochen wurde, aber sie fühlte das intuitiv, da ist was passiert. Und das fand ich so klasse. Hm. Dass äh, mein Enkelkind dadurch dann sagte, okay, ich traue mich jetzt zu sagen, und hm. sagte, die Lehrerin zieht den Kindern immer in den Ohren, und dadurch hatte sie an, sich mitzuteilen und ähm, ja, das kam dann das eine und das andere, da das Jugendamt jetzt natürlich auch darauf guckte und mit dem Direktor und so schaute, wie das funktioniert. Wir haben ein Enkelkind aus dieser Klasse rausgenommen und äh, in eine andere Klasse und da ist sie jetzt auch happy und die ähm, lernen es heute nicht mehr an der Schule, weil das gab wahrscheinlich den anderen Eltern wow. oder Kindern auch den Mut, ja. das anzusprechen und das fand ich ein ganz... Toller Prozess. ja, ja Und Super. Also, da sieht man auch, wie wichtig es ist, dieses Vertrauen ja. zu schaffen. Ja? Aber die, die Frau vom Jugendamt, also dass die tatsächlich auch die, die Tatsache, dass ein Mensch hochsensitiv sein kann, schon bei sich irgendwo mh, auf dem, als Punkt schon gelistet hat. ja. Das ist kein... Ich denke mal, das ist so. Wenn das Universum ja auch merkt, das Göttliche, wie Franz ja auch sagt, dann kommt das Richtige zum Richtigen. Dann treffen auch die richtigen Leute aufeinander. Hat, hat mit Aktion, und hier ging es darum, den Kindern zu helfen. Ja, hat mit ja. einer Aktion. Und das ist halt mein Mindset. Ja. genau. Und ich zog halt diese Frau praktisch dahin. Sehr, sehr gut. Super. Für die Hilfe meines ja, das sind, Enkelkindes. Und das ist vielleicht war auch sehr wichtig. Das sind vielleicht jetzt unsere Jobs, auch Kirsten im Moment, ne? auf, auf genau diese Missstände auch ein bisschen zu zeigen, ohne jetzt äh, radikal oder böse zu sein und irgendwie so ketzerisch, so ihr macht es falsch, sondern es, die Dinge zeigen sich jetzt oft von selbst. <lacht> und das ist so. Vorleben, ja. Ja, <lacht> ja. Ich kann noch was dazu sagen. Ähm, Sabine, du hast ja vorhin gesagt, du hast äh, KD gesteuert oder wolltest noch so mitregulieren, ne? Ähm, ich merke auch, wie ich immer mehr dahin komme, ähm, so, so eine bedingungslose Liebe, ähm, ja auch zu leben zu meinem Kind. Also ich habe sie ja eigentlich von Anfang an schon gehabt, bevor ich wusste, ich wusste ja schon vorher, bevor die Menstruation wegblieb, dass ich schwanger bin. Und, ähm, aber das eben auch zu leben, okay, mein Kind nicht in irgendeine Richtung zu pushen, nicht zu regulieren, auch keine Angst zu haben, dass mein Kind nicht zum richtigen Zeitpunkt irgendeine Fähigkeit beherrscht, die andere vielleicht schon können. Oder aber auch zu gucken, mein Kind kann jetzt schon mit einem Jahr oder zehn Monaten etwas, was andere Kinder nicht können und das aber einfach auch nicht mehr zu bewerten, sondern sein Kind, äh, ja. ja, okay, klar, nicht auf die Schwächen auch konzentrieren, sondern auf die Stärken und eben wirklich ich merke gerade, wie sich da bei mir auch ein altes Muster löst, was von meinen Eltern sicherlich auch stark übertragen wurde. Was ich, was ich auch bei meinem jüngeren Bruder jetzt gesehen habe, Du musst jetzt die Ausbildung machen und nach der Schule muss es nahtlos weitergehen. Und wir mussten immer irgendwie studieren, sonst war, ne, das, das war auch von meinen Großeltern ein Glaubenssatz, wenn du nicht studiert hast, bist du nichts und so. Und äh, ich merke jetzt eigentlich, es ist mir wirklich... Egal, <lacht> was mein Kind kann und was es nicht kann. Ich, ich spüre richtig und sie kann sehr viel übrigens, das darf man mal abgesehen. Sie macht einfach, was sie möchte. Sie sucht sich ihre Themen und sie bringt sich so viel selber bei. Wie gesagt, sie hatte halt schon mit anderthalb Buchstaben geschrieben auf dem Computer. Mama, Opa, Oma. In der Zeit, wo ich viel geschrieben habe, wollte sie einfach nachahmen, hat mitgemacht und hat das dann geschrieben. Insofern, ich, sie, hat mich, sie hat mich eigentlich auf die... Freilernerbewegung auch gestoßen. Also ich habe halt an ihr beobachtet, ja ohne unser, Bei, wir leben es ihr vor, aber ohne, dass wir sie erziehen oder irgendwie ihr was beibringen wollen, ähm, eignet sie sich die Dinge von allein an, die sie zu dem Zeitpunkt braucht und möchte und ich denke, so wird es weitergehen. Und äh, ja, ich finde das schön, jetzt diese Liebe zu empfinden. Einfach nur die bedingungslose Liebe, ohne dass ich mein Kind irgendwie formen muss oder irgendwie steuern muss. Das aber tut mir auch, auch gut. die Eltern äh, Eltern und Lehrer auch gut zusammenarbeiten können. Das passiert in den meisten Fällen nicht. Ja, okay, aber es ist ja bei der freilerner -Sache, da wird sie ja wahrscheinlich nicht zu so einer Schule gehen. Ähm, äh, ich merke auch da, dass ich gerade... Wir bauen ja da auch neue, wir geben ja dem Neuen neue Räume. Ne? Also ich, ich glaube, ich möchte nicht mehr so viel rumdoktern an alten Systemen, dass ich die irgendwie großartig verändere. Aber ich stehe natürlich mit meinem Kind an einem anderen Punkt. Sie ist Kleinkind und äh, wir, uns steht noch vieles bevor und ich kann da auch neue, ja, neue Räume schaffen. Ne? Also zum Beispiel Coworking Spaces, wo wir, wo wir arbeiten können, uns die Aufsicht äh, teilen und unsere Kinder, Kindergarten frei in der Natur wie, wie diese Wiese von, von deiner anderen Tochter ne, und ihrem Kind, diese Begegnungsstätte, äh, oder aber dass wir auch einfach, ja, was dann die Schulzeit angeht, ich glaube, ich, da werde ich auch andere Wege gehen. Und, und ist deswegen, klar, wir, ist aber, wir, wir wollen mal ein bisschen konstruktiver jetzt bleiben. Es, wird, es ist die Zeit der Zukunft. Wir drehen ja über die Kinder der neuen Zeit und ihr seid beide Vorreiter, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber im Hier und ist. Ich will, ich will jetzt nur damit sagen, dass es jetzt viele gibt, die sich jetzt die Fragen stellen, ja, wenn die so leben kann, wie, wie verdient sie jetzt ihr Geld? Und da hast du mir gesagt, ihr habt euch konstruktiv dazu entschieden, du und dein Mann, dass dein Mann auch derjenige ist, der jetzt, sage ich mal, der Hauptverdiener ist, der sagt, okay, wir stemmen das, das reicht für uns auch völlig aus. Viele sind ja noch in dem Glauben, wir müssen viel haben, und das ist es aber oftmals ja nicht, weil wir können uns ja auch auf irgendeine Art und Weise ähm, viel kreativer sein, wenn wir uns mal dem hingeben, was ich wirklich brauche zum Leben. Ja, und da sind ja noch immer noch viele, die angestellt sind, äh, was ich so oft miterlebe. Ich muss ja arbeiten gehen weil, und dann muss ja mein Kind in den Kindergarten. Ja? Und die, die leben das noch nicht, die können sich da noch nicht so wirklich öffnen. Wie sagst du, Mirja? Ja, Sabine, ich habe jetzt so den Impuls. Nein, sie sind nicht die Pioniere. Nein, wir sind schon durch diesen Prozess durchgegangen. Aber Und wir sind, wir sind da, die Pioniere. Ja, wir sind definitiv da für euch. Ihr dürft verstehen, dass wir uns schon aus diesem System gelöst haben. Ihr dürft uns annehmen, wenn ihr möchtet, als eure Impulsgeberinnen, damit ihr es jetzt noch leichter haben könnt als Mütter, wenn ihr das möchtet. Ja, das haben du gut gesagt, bestimmt. Nein. Naja, ich habe da auch ein Beispiel aus Tschechien. Wir haben ja das erste Jahr, als meine Tochter auf der Welt war in Tschechien verbracht, weil mein Mann dort berufstätig war. Und da sind fast alle Kinder durch die Bank, obwohl es ein sozialistisches Land war, bis zum dritten oder vierten Lebensjahr zu Hause. Die wenigsten sind mit zwei Jahren schon mal in der Kita, aber dann vielleicht nur drei Vormittage. Wir haben uns gewundert, äh, die Lebensmittel sind viel teurer hier. Die Einkommen sind ein Drittel von denen, was wir in Deutschland verdienen. Wieso, wie machen die das? Wie schaffen die das? Und ähm, es ist eine kulturelle Einstellung. Es ist eine Einstellungssache. Mhm. Bin ich die Frau und Mutter? Bin ich der Mann? Ähm, der, sind, wir eine Spreie, sind wir eine Familie, ja? Also die Familie, was ist eigentlich die Familie wert? Und ähm, ein Kind bleibt halt so und so lange bei seiner Mutter. Das war wirklich eine, das ist dort Tradition gewesen in dem Land und das wurde durch den Sozialismus mhm. nicht eingestürzt. Und ähm, das fand ich äh, ist halt immer ein ganz gutes Beispiel für viele. Ähm, äh, Eltern, die sagen ja, wir können uns das ja nicht leisten, unseren Lebensstandard jetzt mit nur einem Gehalt. Und wenn man sich aber auch mal anschaut, wie wenig eigentlich, wenn dann die Frau äh, oft auch durch die Steuerklasse, dann, wenn die dann wieder arbeiten geht, nach einem Jahr, was es oft auch eigentlich für ein geringer Verdienst ist, ne? und äh, wie viel Geld vom Staat dann in Kindergartenplätze äh, gesteckt wird. Wenn das zum Beispiel wieder der, den Selbstbetreuern gegeben werden würde, also die Frau, die ihr Kind zu Hause selbst betreut, dann wäre es auch wieder möglich. Ne? Also es ist auch, es ist nicht unmöglich und es gibt auch viele Wege. Ja, die, die Kirsten hat es ja vorhin auch schon gesagt, ihre Kinder, ihre Kinder auch aus dieser Zeit, auch aus dem Bauernhof und dieses Alleinversorgerprinzip, ne, dass die da auch gerne wieder dahin möchten. Und ich, ich erlebe es auch bei meinem Sohn, der ist auch sehr digital und alles irgendwie, aber der sagt... Also, er will da irgendwo auch mal so, ne, zusammen in der Gemeinschaft leben. Und, und das ist ja irgendwo, vielleicht sehen es uns da ja ursprünglich in diesen Ursprung wieder zurück, wo wir in der Gemeinschaft sind, wo, wo in der Zeit, wo die jungen Frauen die Kinder bekommen, die Älteren vielleicht dann für die Versorgung der, der Kinder da sind, dass sie kochen und dass es so ein liebesvolles Miteinander einfach auch ist, ja, dass wir dieses Gemeinschaftsleben komplett neu interpretieren. Und ich bin so ein Fan der Digitalisierung, definitiv. Also ich bin jetzt nicht, dass ich sage, nur digital. Nee, wir können die ja wirklich ganz toll nutzen, damit wir die Dinge, die wir als Mensch vielleicht oftmals nicht so 100 Prozent leisten können, weil wir doch auch manchmal Emotionen haben und, und, und dann kollabieren manchmal auch solche Prinzipien wie Gemeinschaftslebensformen, äh, ja, weil oftmals die menschliche äh, Themen dann dazu da so zum Crash führen und da können wir uns die Digitalisierung zu nutzen nehmen und und auch den Landwirtschafts, den Anbau und das und das und das wirklich neu denken und konzipieren und da kommen wir ja Richtung Co-Living Places und, und dann wirklich auch ich sehe ganz viele ähm, ausgestorbene kleine ländliche Räume, Städte, Or Wohnorte und das sind die alten Generationen weg und das da steht, da ist so viel Leerstand, ja, wenn ich mir vorstelle, ich dass da jetzt, ne, mhm. wenn da jetzt Manufakturen wieder kämen, wenn dann äh, junge Männer vielleicht wieder sagen, ich möchte jetzt wieder was Handwerkliches, ah. ich möchte mit Holz arbeiten und die Frau hat vielleicht den Online-Shop dazu und, und dann ist die Mutter oder der Großvater dann noch in der Nähe und also das so, ich kriege da Gänsehaut. Ja. Diese Vision, <lacht> glaube ich, echt mhm. bauen in unseren Köpfen schon mal, oder? Ja, ja, Kathi, wo mal was? In unserem Garten oder so. Ach so. Hatte, ja. Vision ja mit äh, mein, mit Manufakturen und Garten und so. Ja genau, das hatten wir auch. wir, ähm, wir sind auch gerade dabei, äh, einen, einen relativ großen Garten herzurichten. Ähm, und da sind dann auch so ein, noch kleine Hütten drauf und äh, da wollen wir dann noch ein bisschen mehr drauf äh, bauen, in, in Richtung Jote oder so oder kleine Zelte vielleicht oder irgendwie sowas. Und was eigentlich nur ein Ort sein soll, wo die Kinder glückselig sein sollen. Die sollen einfach dort sein, da sind Obstbäume drauf. Ähm, die können da so machen, wie sie wollen. Ähm, Rennen in der Natur sein. Also mehr will ja ein Kind nicht. Also wenn ich mich in meine... Vergangenheit in meine Kindheit ähm, hineinversetze, dann ist es das, was mich absolut in der Tiefe genährt hat. Einfach in der Natur zu sein und ähm, ja barfuß rumrennen, wie wir am Anfang hatten ähm, und da dann an, praktisch ähm, für Eltern auch einen Ort zu errichten, ähm, wo die einfach auch sein können, wo sie sich aber ein Stück weit vielleicht auch mal zurückziehen können. Ähm, wo den Kindern mit Hilfe von Erklärung und viel Kommunikation natürlich auch gesagt wird, du, Mama wird jetzt mal hier eine Stunde ähm, was machen, geh mal spielen, da sind alle da, wenn irgendwas ist, bin ich immer da, ähm, aber nach Möglichkeit halt äh, vielleicht, dass dann jemand anders auch drauf guckt. ne? mal den Schritt weiter. Es hört sich sehr romantisch und sehr schön an und wenn, wenn, das jetzt richtig zum Beispiel noch ernsthaft betrieben werden würde, ne? also mit einer, mit einem richtigen Plan, Einsatzplan und das dann sogar vielleicht mit dem, was da erwirtschaftet wird, dass da genossenschaftlich, dass sogar was abgeworfen wird, dass, dass man auch eine sinn- und zweckerfüllte Begegnung miteinander hat und dass man das dann auch wieder feiern kann, was man, was man zusammen geschaffen hat, ja. Und, Gott, heute Morgen habe ich da einen tollen, ähm, ich habe es eben geschaut, ob ich sie da finden, Bauernhof, der jetzt tatsächlich 2021 an den Start geht und ganz viele diverse Menschen, altersmäßig und äh, lebensphasenmäßig da jetzt sich engagieren, damit dieser Bauernhof ein genossenschaftliches Produkt wird und ähm, sich eben trägt miteinander. Und also da dachte ich jetzt, wo du gerade eben gesagt hast, äh, Kathi, dass die Kinder, Mensch, dann übernehmen doch mal die Kinder. Also wir, waren in, wir haben einen Waldkindergarten gegründet und meine Kinder waren im Waldkindergarten. Es war unglaublich viel Arbeit, das zu verwalten und organisieren, die Verantwortung den Eltern auch zu geben. Weil nicht jeder ist, die hat die Gesinnung bis in die letzte Konsequenz. Ne? Also wirklich dann an dem Tag verbindlich dann auch da zu sein, weil doch viele auch sagen, ich lebe ja mein Leben und dann bin ich ja vielleicht dann auch so frei und mache den Samstag jetzt nicht äh, im Sinne. Ne? wenn es nicht geregelt ist und das meine ich eben mit dieser digitalisierung dass man das unterstützen kann dass man das eben äh, da wo die menschen vielleicht oftmals ähm, auseinanderbrechen würden dann das auch trägt und, und deshalb ist mein wunsch und appell an euch eltern der kinder der neuen zeit vielleicht da konstruktiver und ernsthafter noch systeme wirklich zu schaffen und, äh, und visionen umzusetzen und mit unserer hilfe und erfahrung die wir haben, dann tatsächlich da die Brücken zu schlagen, ja. wenn ihr die annehmen möchtet. Ja, ich finde es also find auch wunderbar, deine Vorstellung. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die sich gerade zu solchen Gemeinschaften zusammentun, die ja. dann irgendwie auch einen Verein gründen und ja. auch gerade mehr Generationen Gemeinschaften. Was wir hier gemacht haben vor Ort, war auch gerade in der Krippenzeit von unseren Kindern, also Kathi und meiner Tochter. Da waren noch andere Kinder dabei. Wir haben ja ein Mütterteam gegründet, wo wir dann ähm, äh, jeweils bei der Mutter zu Hause waren. Die konnte was arbeiten und die anderen Mütter haben auf die Kinder aufgepasst. Das war zum Beispiel sehr schön. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit von ähm, Leihgroßeltern. Ne? Das ist ja auch, wenn, man sich jetzt, wenn die Großeltern nicht in der Nähe sind, dass man sich so eben sein Dorf, erschafft ne mhm. ähm, dann halt auch aus dem Bekanntenkreis ein Kindermädchen was dann jetzt immer kommt eine Jugendliche die halt von sich aus vorgeschlagen hat ähm, ja einfach so ein Netzwerk das finde ich auch sehr wichtig für für Mütter gerade wenn wenn man sein Kind selbst betreuen möchte und verfügbar sein möchte aber sich auch in seiner Berufung ja seine Berufung leben möchte ähm, Genau, und dieser, dieser Garten, dieser Kindergarten, den wir da jetzt äh, in Angriff nehmen, da ähm, sollen wirklich auch Räume entstehen, wo man arbeiten kann, also wo wir denn arbeiten können. Da ist auch eine Stromversorgung, das habe ich schon, schon mal gecheckt, dass man vielleicht auch dann da irgendwie Internet hinlegen kann, das wäre auch wichtig. Mhm. Und dass die Kinder eben sehen, okay, äh, das arbeiten unsere Mütter oder unsere Väter. Ja. Wir bauen jetzt hier auch gemeinschaftlich die Jute und die Kinder können, wenn sie Bock haben, irgendwie mithandwerkeln. Ja. Oder nicht, aber sie sehen halt, ähm, sie können auch schon Interessen entwickeln und können ja schon schon was arbeiten, wenn, wenn sie wenn sie möchten. Ne? Und sehen, was die Eltern beruflich machen. Das finde ich auch ganz ja. gut. Und weißt du, dass die Eltern ja oft so abstrakte Berufe haben, ja? ja? Und die Kinder wissen ja nie, was die da machen. Und wenn dann da wirklich ja. mal was abfällt und sich ja. Das ist ja super. Das ist echt gut. Ja, das ja. Ja. Fehlt ganz vielen wahrscheinlich. Ja, ja aber ja. sicherlich ist es auch wichtig, was du schon angesprochen hast auch noch weitere Weggefährten zu finden und da auch ja so eine wie soll man sagen so eine Verbindlichkeit denke ich auch ja und interkulturell auch also ich habe Türkische Frauen kennengelernt mit hochsensitiven ja. Kindern. Da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass die auch hochsensitive Kinder haben. Es ist halt, ja, wisst ihr, was ich meine? Also, wir haben ganz wenig oft Ahnung, wie Menschen und Frauen aus anderen Kulturkreisen das mit ihren Kindern erleben, weil wir ganz oft gar nicht so ins tiefe Gespräch kommen mit diesen anders kulturartigen Menschen. Und im Coaching-Kontext habe ich mit einer Mutter einer Türkin gesprochen und die hat mir von ihrem Sohn erzählt und der war dermaßen hochsensitiv und wenn Sie Unterstützung gehabt hätte als Mutter in dieser Zeit, ja, dann wäre da vielleicht die Schulzeit von dem Jungen auch ein bisschen glücklicher verlaufen in dieser Zeit. Ne? Also auch da ein Appell. Das geht über alle Kulturen hinweg, wenn wir da eine Sprache finden, die wir miteinander sprechen können und ja. uns richtig zuhören, wie die Kirsten auch gesagt hat. Wirklich richtig zuhören, ernsthaft zuhören. Mal noch eine Frage tiefer zu stellen. Und immer dann, wenn irgendwie eine komische Sache irgendwie aufstößt, dann nochmal nachhaken. Wie hast du das jetzt gemeint? Kannst du das erklären? Was war denn jetzt da dein Gedanke dahinter? Weil vielleicht hast du ja was ganz anderes vermutet hinter dem, was du jetzt gesagt hast. Ja, Das ist, das ist wirklich so viel wert, den Menschen richtig zuzuhören und mit ihnen dann, weil man sie versteht, gemeinsam weitergehen zu können. Ja, ja wir haben jetzt hier ja, auf, mit euch noch erzählen aber es wird einfach ja. der rahmen wird zu lang und ich wollte euch noch mal kurz noch was an die ja. hand geben weil das was du auch äh, gerade angesprochen hast dieses multikulturelle also ich bin äh, sehr verbunden mit ich habe auch russisch medizin sowie katia auch russische heilweisen gelernt und bin äh, mein urgroßvater ist aus der pusta aus ungarn und ich kenne auch tschechien meine tante ist von tschechien und äh, meine schwiegersöhne in england sind äh, afrikaner mhm. ja also meine enkelkinder sind da die sechs sind äh, halb afrikanisch, halb englisch und äh, also wir sind eine Multikulti-Familie. Mein Mann ist Engländer und ähm, da gibt es auch was ganz Schönes. Es gibt, ich weiß nicht, der eine oder andere, den interessiert vielleicht, die Bücher von der Anastasia. Ich weiß nicht, <lacht> Kathi, du wirst, wirst sie mit Sicherheit kennen. Hm, ich auch. Ähm, und da kannst du, weil viele sagen so, oh, Selbstversorgung, also Gemüse anbauen, so viel Arbeit und so. Äh, nein, muss nicht sein. Wenn man weiß, wie die Natur funktioniert, ja, dann kann es auch ganz leicht sein. Also, die Frau äh, sind ja von dem äh, Mergle, ne, heißt der? Negre oder so. äh, Die Anastasia. Wladimir mhm. Negre heißt der, der Autor? Ja, genau. Weiß, Mergle, Mergle, genau, der Autor. Der, ja. Die Anastasia-Bücher ja, ist sehr interessant. Mhm. Ja, daran haben wir auch schon gedacht bei dem Garten. Genau, das ist alles so ja. im Hinterkopf. Ach, das ist so schön mit euch. Ich würde wirklich jetzt noch stundenlang mit euch und mich unterhalten. Aber wir, wollen es, wir werden die Reihe natürlich weiterziehen. Und Mirja hatte nämlich eben für mich persönlich dieses Schlusswort, dieses Zuhören. Und ich würde das einfach in der nächsten Reihe gerne nochmal aufnehmen. Mhm. Der Wunsch hinter dem Wunsch. Dieses Hinterfragen, nochmal Nachfragen, wie hast du das gemeint? Wenn wir das auch mit den Kindern machen. Ich weiß, dass ich einfach auch sehr viel oberflächlich drüber hinweggegangen bin. Und da gab es ja auch die Geschichte mit Kathi, die, wenn ich im Stress war, die dann zu mir gesagt hatte, angeblich, was ich nicht mal gehört habe, warum machst du das? Das hast du mir auch erzählt. Was, warum machst ja, du das? ja also diese sachen wirklich mal auch mal zu hören was sagt denn das kind also äh, was sagt es mir denn jetzt ich würde